<lacht> ja da sind die setzlingen ne? ah. Und ja da werden, da werden die dann vereinzelt ja in die größeren feldern ja die kann man ja nicht so lassen so eng so eng nebeneinander die brauchen mehr platz dafür nicht dann kommen die dann über oder dahinter genau ja. hier wurden die körner ausgesät ja. dann wartet man bis ein um monat ein Monat, ja, und dann werden die dann vereinzelt, ja, in größere Felder. Gut. Gut. Was heißt? Jure? Jure? <lacht> Aubergine. Aubergine. Auch Gemüse. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> ist is das uh, of... <lacht> <lacht> Chilis? Und, uh, ja. Kau. Ja, Kühe. Aber die können ja nicht mehr fliegen, oder? Ah, ah. Nein, die bleiben. <lacht> Maniok. Maniok, richtig? Ja, die Wurzel. Oder Kassafa heißt es auf Englisch. Ja? So wird es geschält. Ja? Man kann auch auch mit Schalen kochen. Das ist auch Gemüse. <lacht> Gemüse oder so ja, wirklich, Kleinigkeiten ja. zum Essen. Eine Schwarzwurzel ist das nicht, ne? Das ist wirklich. Ich bin leider nicht mehr. die... Einzige Familie, die so brav ist ja außerhalb des Dorfes zu wohnen, ne? Ja. Ja. Wurzeln, ne? Gut, man kann gut essen. Das wird gekocht, ja. Kuh. Kuh. Kuh. Auch mit einem Baby. Ach yeah. du Schande. Es ist ein Baby. Kleine Kuh. Babykuh. 嘀嘀嘀но Das ist äh, äh, Bananenstaud, Bananenbaum. Da werden dann so klein geschnitten mhm. und verfuttert. Das ist der, der entweder äh, das Band durch die Nase. Oh, ja. nee, das ist normal bei uns. Ne? Äh, super. Du legt Die Baby. und <laughs> uh, to ja, da. da so, also, die tut noch trinken von der Mama. Ja, richtig. Aber hier sind normal andere Tiere. Ah, Chicken. Chicken. Ah. Chicken Hotel. <lacht> Sie wollen uh, eine Egg. Ah, hier so. <lacht> auch egg? schon. Yeah. Da hat es ah, auch schon yeah. Nest, sowas hier oben. Aha. Da legt die.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 Und das ist Schlafraum? Ja. Familienhaus hier. Da haben die dann so auf Fall gebaut, ja? G wegen Tiere. Gibt es? das? es das, Svense? Auch schon drin. das Bett ist hinter drauf. Schlafzimmer? Ja. Rollschuhe sind auch da. Rollerplay. Hast du's gesehen? Bei der Straße, oder? Oh ja, chicken. Ja, brauchen die nicht zu kaufen. Chicken, Gemüse, Reis. Mussten sie nicht kaufen. Only one man. Aber die haben sie auch Arbeit. Ja, yeah, yeah, yeah. ja, ja. Ja, mhm. nur, nur Zucker. Ja. <lacht> <lacht> das, ist das Telefon? Nein. Nein, Elektrik. Nein. Ah. Elektrik? Ja, für Strom. Woher? Ja, also vom Staat. Ja, ja wo ist die Stromleitung? Mana kabel, kabel listriknya? Di <laughs> Ah, di <here>. sini <laughs> Strom ya Dan di mana di mana? Di Bacht ya Di Bacht ya? Kalau nyuci pakaian di mana? Apa? <laughs> <laughs> nyuci pakaian di mana? Di di mana? Kalau nyuci pakaian di mana, Bu? <laughs> Oh ja, hier, da hat sie auch so Brunnen, Hä? zum Waschen hat sie dann Wasser da, aus dem Brunnen. Ja. Und hier, der der zeigt da? Badezimmer. Das ist Küche. Ja. Das ist Küche, Küche. Küche. Ehrlich? Küche. Man <lacht> fotografieren? Das ist, das wirst du nie mehr sehen. Ja, ha ha ha. Harus Fotograhmog, aber ich soll ja klar Ja, Neugierige, Touristen in der Küche, der Einheimischen. Hammer! <lacht> das muss man fotografieren. Hab ich schon. Sogar du bist auch drauf, auf Video. Da ist ja Brennholz hier. Ja. Küche. Ja, aber dann lass mich mal singen. Oh, eine Reste können auf Power. Eile. Eine Reste können auf Power. Geil, geil. Eine typische Ein. Ja. War das also das ist die Breite. Die Leute wohnen hier. Ist ultra, ultra scharf ja. Also, ich bin einfach begeistert. Ich bin begeistert. Also, da. Ah. Wahnsinn. Würdest du leben, oder nicht? So willst du nicht leben, glaube ich. Wo ist die? Badewanne. Badewanne, hier. Hier badest du. <coughs>